Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Es muss sich in unserer Beziehung etwas ändern. Seit Tagen kann ich nicht mehr schlafen. Immer wieder dringen sich mir die gleichen schrecklichen Bilder auf. So oder so ähnlich höre ich immer wieder aus leidvollen Gesichtern. Es ist meist ein bestimmter Moment, der vor dem geistigen Auge aufsteigt. Ein Moment, bei dem man sich vom Partner verletzt fühlte. Wenn die Ablenkung des Alltags im Dunkel des Schlafzimmers zum Schweigen gebracht wurde, dann beginnen die aufdringlichen Bilder den inneren Blick zu fixieren. Es ist also nicht so, dass man sich daran erinnern will, sondern dass man die Erinnerung nicht vertreiben kann. Die Bilder lassen einen nicht schlafen, sondern stacheln nur den Ärger, die Traurigkeit und, und, und sonstige negative Gefühle an. Warum ist das so? Warum denkt man an Dinge, an die man nicht denken will? Ein Grund dafür lässt sich aus einer vielfach erforschten neurobiologischen Tatsache ableiten. Situationen mit einem hohen emotionalen Erregungspegel werden leichter erinnert und tauchen deshalb auch ohne große Anstrengung, das heißt spontan, auf es ist schwer sich nicht aufzuregen, wenn man von Partner sich verletzt fühlt. Deshalb kann man an diesen Erinnerungsverstärkern auch kaum etwas ändern. Also kann man nichts machen und muss einfach sein Leid aushalten? Glücklicherweise ist die Antwort nein. Aber das heißt nicht, dass ich eine einfache Lösung parat habe. Aber wie ich immer wieder betone, meine Tipps sind nicht für die akute Situation, sondern dafür, dass es gar nicht erst dazu kommt. Die Umsetzung meiner Lösungsvorschläge brauchen Geduld und die Bereitschaft ihr Denken bewusst umzulenken. Dazu nochmal kurz zurück zur Neurobiologie. Tatsächlich ist für das Erinnerungsvermögen unseres Gehirns die Richtung der Gefühle nicht ausschlaggebend. Wir erinnern uns leichter an Dinge, wenn sie mit starken negativen oder positiven Gefühlen verbunden sind. Deshalb werden auch die glücklichen Momente leichter erinnert. Darin steckt die mögliche Lösung. Je mehr positive Erinnerungen in Ihrem Denkapparat gespeichert sind, desto mehr Munition haben Sie gegen die negativen Gedanken. Desto mehr haben Sie die Möglichkeit, eine innere Balance in Ihren Bildern zu entwickeln. Nun ist es aber auch ein neurobiologischer Fakt dass Sie nicht alles sehen, was in Ihrem Blickfeld ist. Was Sie sehen, hängt also nicht nur davon ab, was ist, sondern auch, was Sie aus Ihrem Gesichtsfeld picken. Je mehr Sie darin geübt sind, die positiven Momente in Ihrer Beziehung zu erkennen, desto besser werden Sie diese erkennen. Und desto mehr werden diese Momente in Ihrem Denkspeicher vorhanden sein. Dann konkurrieren die schönen Momente mit den negativen Erinnerungen. Diese haben dann eine geringere Chance,